Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir eine nicht-newtische Flüssigkeit machen. Als erstes geben wir ungefähr 200 Gramm Speisestärke in einen Behälter. Dann nehmen wir 200 Gramm plus die Hälfte von 200 Gramm, also 300 Gramm Wasser nochmal dazu, wir füllen jetzt 200 Gramm Wasser noch rein, und rühren es kräftig um. Und noch mehr rühren richtig schön dass nichts mehr also so pulverig ist bei mir war es jetzt am ende noch ein bisschen zu flüssig nach dem ganzen rühren deswegen gebe ich noch ein bisschen viel Speisestärke rein und noch ein bisschen mehr so das reicht und jetzt nochmal rühren rühren rühren von der Waage runter, das ist eigentlich eine gute Idee. Und noch ein bisschen rühren. Man, sieht, man merkt schon, wenn ihr es selber macht, oder man sieht es jetzt auch schon, dass es ein bisschen fester ist. Und dann, wenn es hier drauf kommt, wird es wieder flüssig. So, jetzt noch mal ohne Timeless. Es ist fest und dann wird es flüssig. Jetzt wieder fast ganz gerade. Also wenn man kommt rein aber wenn man es schnell versucht dann jetzt nicht ich bin jetzt einmal nach draußen gegangen und jetzt gerade ist der Flumme einmal hochgesprungen und dann ist er versunken wenn ich jetzt schnell versuchen würde den rauszunehmen dann ist es schwierig aber das langsamer was es macht, desto schneller hat man ihn draußen also immer mit Ruhe reingehen, dann langsam, und da sieht man jetzt klebt ganz viel dran. Jetzt geht es langsam ab und es ist wieder drin. Jetzt habe ich es einmal hinbekommen, dass er reingesprungen ist, ja jetzt wieder nicht. Dann tropft es wieder langsam ab. Wenn ich jetzt versuche ihn schnell rauszunehmen, nochmal an der Kameraperspektive, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt langsam mache, so langsam reingehen und dann langsam rausholen, dann funktioniert es. Nochmal, als beweis wenn man gegen boxt, man kommt nicht rein. Auch mit den Fingerspitzen nicht. Wenn man langsam reingeht, da kann man es nehmen. Und das auch nicht so schnell hochnehmen. Aber das Fähchen. Man muss aber auch sagen, man kann sehr gut abwaschen. Weil desto mehr Wasser man hat, desto flüssiger wird es und da, da es halt unterm Wasser ist, wird der Folgen direkt wieder sauber. Jetzt mit der Fingerspitze draufhauen. Ich heile wirklich fast mit ganzer Kraft und ich komme halt nicht rein. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!